Hi hey Richie, eine Videoantwort für dich mit dem Lepus Cobra. Gucken, ob ich den Ast hier wegkriege einfach so von der Feige. So, das war's. Ich hoffe, das ist das, was du dir von einer Videoantwort erwartet hattest. Das war eh zu arg viel überkreuzt hier. Die wollte ich sowieso beschneiden. Und... Äh, wenn du sehen willst, will ich mit dem Teil einen etwas so großen Weidenstamm in 10 Minuten durchhacke. Dann verlinke ich dir das da oben. Oder ich habe auch mit dem Tereve von Jägering Pungo mal auch einen stehenden trockenen Stamm durchgemacht. Aber damit das ein neues Video ist mit dem Lepos Cobra, sei es drum. Ich wünsche dir alles Gute und herzlichen Glückwunsch zu 1000 Abonnenten. Mach's gut, bis dann.